Politische Bildung sollte einfach alle Internetdienste erstmal abschaffen. Nein, natürlich nicht wirklich. Aber wenn, dann sollte es einen eigenen haben, in dem alle drin sind, natürlich. Und es sollte heißen Gesicht zeigen. Gesicht zeigen gegen Ungerechtigkeit, gegen Rechtsextremismus, gegen Ausgrenzung, gegen alles Böse in der Welt und vor allem, wir wollen was verändern und zwar gemeinsam. Gesicht zeigen.